hielt dich in der Hand, du fühltest dich gut an Freiheit, Spiel und Spaß, sich mit dir gewann Doch dann enttäuschtest du mich, bitte ich's nicht glauben kann Freundchen, da fallen Zinsen an Plötzlich ändert sich das ganze Leben Viel mehr muss ich nun Zurückgeben aus dem Höhenflug wird bald eine Pleite Aus dem Sonnenschein Die Schattenseite Geld Geld, Geld, Geld Das liebe Geld Um dich dreht sich die ganze Welt, die ganze Welt. Und die gute alte Rechnung Sie geht nicht auf Weil Alle auf allen sind. Verdammte Zinsen drauf Beim Geld hört die Freundschaft auf Logisch sind ja Zinsen drauf, sie betrügen und belügen, dass die Banken sich biegen und die Banker sich immer noch im Wohlstand wie gern. Der EWF plant uns alle abzuzocken, erspart es zu stehlen und uns auf Trockene zu hocken. Kriege an Zetteln, so dass Menschen sterben sollen, nur weil ist weiter reichen wollen Am Geld, da klebt viel Blut Verzweiflung und auch so viel Wut Und wieder kommen wir darauf zurück Diese Zinsen sind ein verdammtes Stück Geld, Geld, das liebe Geld Um dich dreht sich die ganze Welt Zinsen drauf und Beim Geld hört die Freundschaft auf Logisch sind ja Zinsen drauf Sie betrügen und belügen, Dass die Banken sich So stark verbindet Es nicht dass Liebe geht, das Liebe, denn das Herz